Also, die dritte. <lacht> Unser Lehrer hat Scheiße gebaut. Unser Lehrer hat Scheiße gebaut, denn er weiß nicht, wie man Kaugummi kaut. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Denkt, sie ist sehr nett Doch sie spuckt beim Sprechen Und die Haare sind fett Oho Oho Oho Bin ich eine Frau? Ich weiß es nicht genau Oder bin ich Mann? Und was mach ich dann? denn 8 mal 2 sind 2 mal 8 oh oh oh oh oh ich liebe deutsch denn ich bin ein poet bei mir kannst du lesen was beim nachbarn steht oh oh oh oh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 mein Pausenbrot, Oho, Oho, Oho, oh oho, oho, ich bin bei jeder Schlägerei dabei, Hinterher sammle ich die Zähne ein, Oho, Oho, Oho, Oho, Oho, oho. ich liebe es zur Schule zu gehen, denn unsere Schule ist schön. Unsere Schule ist schön, oh-ho, oh oh Bin ich eine Frau? Ich weiß es nicht genau. Oder bin ich Mann? Und was mach ich dann? Kinder wollen Sachen. Wollen schlau sein, komm.